Wenn Sie überzeugt sind, Sie haben bisher alles dafür getan, damit Ihr Partner oder Partnerin glücklich ist, dann sollten Sie sich diese Frage stellen. Habe ich versucht, es meinem Partner so recht zu machen, wie ich denke, dass es ihm oder ihr gebührt oder wie mein Partner oder Partnerin sich es wünscht? Wenn Sie nicht sicher sind, welche Antwort zutrifft, dann fragen Sie am besten Ihren Partner. <lacht> Denn nur dieser kann Ihnen darauf die korrekte Antwort geben.